Ja, und willkommen. Mein Name ist Nirolp und ich bin euch zurück zuletzt bei Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, sind immer noch Kashik. Müssen immer noch, nee, haben wir jetzt fertig befreit, ne? Wir müssen immer noch ein bisschen auf kaschik herum ne? Weil die Leute hier haben noch ein bisschen Probleme, ne? Das war Gorilla, nee, Irgendwie anders ist ja, ne? Ich glaube Gorilla. Ich nenne ihn Gorilla. Äh... Was ist mit dem los er ja, keine ahnung was er macht Wir das. Gott. Au, au. nein ich dachte der wäre auf meine seite uh, ich dachte der wäre der eine von vorhin aber oh, die wuchs sind schon direkt tot ey. geil du hast mein sprunggang auf Apel. du anfällig gegen paraden habe ich gelesen Aua. <lacht> So, komm her. Keine Umarmung, bitte. So, okay. Du hilf mir. Geh auf die da los. Oh, sehr gut. Fang weg von meinen Druiden. Boom. So. Gut gemacht. Ah, haben sie noch welche. Da nicht auf mich los. Äh, okay. Der will nicht. Ähm. Äh, muss ich gegen die kämpfen? Ich will irgendwie nicht. BD1. Automatische Abwehr, gut. Also erst letztens gegen so einen Typen gekämpft. Auf Dreck. Gott, da sind Dinger. Ich habe gerade erst mal gegen so ein Fisch gekämpft. Ey. Hey, ich war lange schon wieder gegen so ein Teil kämpfe. Ah, kommt ich bis jetzt hier so gut auf diesem Planeten. Ich habe gerade mal so geschafft, hat die viech letztens zu erledigen. Viech, roboter ja auch nicht. Wo Fahrzeug hat ist ein Fahrzeug. Jetzt soll ich das auch noch erledigen, nachdem ich irgendwie. Also weil nicht fünf sechs leute noch bekämpfe <lacht> nee. sehe ich jetzt mal gar nicht ein ich war schon alle meine ressourcen für die ganzen drei vier leute die da sind also ich habe irgendwie ein checkpoint oder so jetzt gehabt was also ich bezweifle Lö. okay Okay. Das ist eine etwas unfreundliche Stelle finde ich jetzt gerade. Nein, falsch rum Mann. Er geht auf den los, Gott. Aber du dich mal um die Typen, bitte. Ich nehme mich den irgendwie nicht näher an. Jawoll. Haha. <lacht> ihn fertig. Sehr gut. Aber es hat hier. Kann ich nicht machen. weg von dem. Finger weg! er muss mir helfen. Danke. Das kommt erst mal der schlimmste Teil. Okay. Nee. Ja, meine Erfahrung. Ey, das landet jetzt bloß nicht auf den drauf, Ah was? Ach, das sind solche Dinger. Okay. Ja, gut, lenkt er mal ab, bitte. Oh Gott, ist tot, glaube ich. Aber die machen keinen Schaden. Das ist ja schon mal gut, ne? Das ist immer so eine Rakete. Ich glaube, die macht mehr Schaden gegen dich Einfach den hier. Ich tritt. Ich tritt einfach datei. Oh Gott. Hat immer mal Zeit. Gott. Schieß mal auf den. Danke. Der zweite ganz eingesetzt. Okay, das war krass. Okay. Ja. Ich bin auch ganz ja. Yeah Viele, harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde, Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kaschik ist noch nicht verloren. Für die Sache! Ja. Yeah. Du weißt, was das Imperium Kaschik angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten ein Jedi gebrauchen. Das irrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Count, ich bin Marie Und das ist Commander Choisek. Hi. Äh, ah, tut mir leid, ich heißt nicht fließen. Choisig sagt, er hilft dir, damit du Taful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Mehrere Einträge. Okay. Du kennst Tarful. Ja, wir haben irgendwie schon so geredet, als wären wir ja ganz fällig, ey. Zu er wurde aber gefangen. ich irgendwie bezweifle. War für zu hm. Obwohl er, er schon so lange Final lange Battle irgendwie sowas hatte. Zu Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Okay. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet. Der Jemand das Imperium an. bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reisekern. Melden uns, wenn die Tafel gefunden haben. Der guckt mir irgendwie. Der guckt mich irgendwie gar nicht an, ne? Der Was auch immer. Okay. Ohne Panik gerade, entschuldigung Leute. 20, glaube ich. Bei mir 14. Dann musst du aufholen. Das werde ich. Je länger ich lebe, desto mehr Imps kann ich ausschalten. Rache für die Ist das Süß. Heimat. Unsere Heimat. Wir sitzen im selben Boot. Dieselbe Sache. Eine Familie. Was deine erlitt, erlitt auch meine. Ja, es geht. Na. Knorken. <lacht> Was? Wollte ich auch gerade sagen. Total. Mhm. Alles klar. Okay, dann muss ich da überladen. Wollte ich vorhin schon machen. Ich glaube, ich brauche hier etwas Hilfe. dann habe ich gerade ach da wollte schon sagen muss mir schon zeigen, was ich hier gemacht habe. So. Bonk. ist irgendwie nicht sicher, wenn da Funken rauskommen, ne? Ich drück mal diesen Knopf. Die Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Saphograf finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Ich muss schon zurückkehren okay muss schon den planeten ja verlassen ich habe jetzt aber auch nicht irgendwie genau gesehen wo hier noch was war also und dann gehen wir eben ich sagen nicht auf ewig nehme ich mal an aber Denkst und die anderen sind okay du siehst immer alles positiv was? So, dann mal ein. Danke. Für alles. So, die Ecke okay, ja. Ich verstehe immer noch nicht, was man hier machen muss. Okay. Dann wir mal eben weg hier. Fürs Erste. Jemand, irgendwann müssen wir vielleicht noch mal erinnern und sollt wieder anmachen. Oder was? Warum soll ich das Ding jemals wieder anmachen? Bald. Okay, letztendlich war es jetzt nicht so schwer hier wie auf den anderen Planeten, finde ich. Was gefunden? Ja. Gute Arbeit. Konktruide. Alles okay? Gerade kam eine verschlüsselte Nachricht rein. Von meinem Vater. Meine Tochter ist auf Chandrilla. Sie ist sicher. Das ist wunderbar. gut. Das ist die beste Nachricht, seit ich hier angekommen bin. Trotzdem ist es schwer, weil sie so weit weg ist. Das war nicht unser letzter Sieg. Na gut, dann gehen wir wieder. Nehme ich an. Na, schon hier alles war. Okay, das so ein eher auss wie ein Tor anstatt einen Helm, aber weil wegen. Na, ihr Gurken, gebt einfach Bescheid, wenn es losgehen soll. Ich hey, sehe. Gut Du bist unverziert zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Er sagt nichts. Marie und Charles, wir schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird nicht das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss es nicht. Danke gleich okay das ja, ist nicht die zeit zum reden so hatte ich irgendwie so ein ding gefunden aber oh, guck mal, da wächst mal was und sehen die alle gleich aus sogar keinen sinn nur von einem planeten da bevor ich jetzt vergesse gehen wir erst mal hierhin und meditieren mich wenn ich den planeten wechsel nicht direkt wieder voll auf die Fräse bekommen. dann done. Tut sich eigentlich auch die Inneneinrichtung ändern, wenn ich sieht so aus, ne? Nicht die Mantis Lackierung ende Material, was auch immer. Da muss ich ihn jetzt hin überhaupt ich Suche die neue imperiale Ausgrabung auf sehr Was ich muss schon wieder nach Xefo. Ah, okay. Dann gehen wir werden zurück nach Xefo. Zurück nach Xefo, hä? Hm? Das Imperium fand vielleicht ein Xefo Grab. Uns bleibt. Hätte ich halt gewusst, dann wäre ich da später wieder hingegangen. Einer von Sors Kämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Glücksspiel? Denken Sie nach, Grace. Irgendwann wird diese haxion und Brod sie doch noch erwischen. Diese Typen? <lacht> Die höre ich aus einem Parsec-Entfernung. Das fehlte noch, dass ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Stimmt ja, stimmt ja. Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen, verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir. Es wird sicher kein Problem geben. Sagen dass, hinsetze, okay, ja gut, muss man sagen dass ich mich hinsetzen okay man muss nicht immer sagen ich mich hinsetzen will ich kann ich kann mich auch so hinsetzen schon ein großer junge ey. ja ey, wir sind wieder auf sehr <lacht> stehe ich irgendwie nicht okay sitzt einfach nur so auf seinen Stuhl. Wir sind schon wieder hier. Ah, ah, ah. So. Na gut. Der ist immer neu am liegen. Vor uns liegt eine lange Reise. Meinst du mit? uns Gräser sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Äh. Glaube an die Sache, wenn wir füllen, da links kann. immer so einen Balken. Hat Ist ein Balken. Wird das irgendwie Standardantwort? Die Namen auf der Liste eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe, ich bin bereit. Wir stehen hinter dir. Karl. Die Heimatwelt der Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich. Ich meine meine Haare, ne? Das war hm, lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Meint der Grease wendet darauf, ob wir es schaffen oder nicht? Carol, ich übernehme die Verantwortung. Mach dir darüber keine Gedanken. Schon okay. Als ich ja, und die fand, hat er hat dir zu ernst er genommen. Ich habe sie bezahlt. Komplett. Dachte ich zumindest. Jeder hat Probleme. Ja, da hast du wohl recht. Hier gibt es viel zu viel Okay. Was mit ihr? Ja, du und ich. Wir zwei sind nicht aufzuhalten. Ist es nicht so kleiner? Die Mantis und agrees. Jedes Mal perfekte Landung. Kann man so sagen. Schon mal ein Schiff gesteuert? Nein, eigentlich nur Schrotttransporter auf Bracker. Kleiner, du musst unbedingt mal wieder ins Cockpit kommen. Mit der Steuerung in der Hand hast du die ganze Galaxis im Griff. Das ist der totale Oberhammer. Klingt gut. Sag Bescheid. Hä? Nein, nicht mein Schiff. Nee. Nicht die Mantis, vergiss es. Ich meine, du solltest es mal probieren. Aber mit einem anderen Schiff. Dass du schrotten darfst. Was geht's? Erinnerst du dich noch an den Scoutläufer? Den ATST? Ja. Da warst du doch nah dran, oder? Worauf willst du hinaus, Du Meinst du, der ja liegt du so ein Ding vom Imperium ausleihen, damit ich mal eine kleine Runde damit reden kann? Oh, ich will mir wohl beim nächsten Kampf helfen. Was? Nein, niemals! Du willst immer nur kämpfen! Vergiss, was ich gesagt habe, ja? Sorgt wegen des Sturms? Nein. Mir macht ja sehr vieles Sorgen. Das Imperium, tödliche Kreaturen, schlecht gekochter Borafisch, aber in meinem Schiff. Ist das alles kein Problem? Sehr gut. Wir sind noch eine Weile unterwegs. bestimmt Aber daran musst du mich nicht erinnern. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Boah. Ganz halt voll schöne Unterhaltung und dann geh weg. Lass mich in Ruhe, du nervst. So. Hm. Das ist ein sehr langer Weg, ich wahrscheinlich den ganzen Part hier umsitze. So ich nehme an, ich muss hier so. Da muss ich da, also wenn ich hätte so eine Minimap irgendwie oben rechts oder so wieder oben links. Um links, oh, okay, ich weiß nicht, weiß ich die ganze Zeit rumlaufe. Was ist denn da oben war ich da schon mal. Erne, ja, ne, ihr kaut ruhig schon noch ein bisschen um. Suchen jetzt bestimmt nach dem Grab, gut, aber die Höhlen werden voll von ihnen sein. Ich werde versuchen, ihre Bewegungen zu überwachen. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Imperium weicht nicht zurück. Ich weiß, ich spüre es auch. Passt auf euch auf. Ja, du armer. No. Ja, man hier geht irgendwie schneller, ne? Ich meine, es war gefährlicher, aber... Äh... Allem, was, wir schon gemacht haben, was hat er gesagt? Äh, ja, da war... Oh Gott, ich vergaß. Du! So, wenn Sie mich auf den Arm nehmen, dann komm mal hier hoch. Du jetzt wieder, du bist ja. <lacht> so. ähm, jetzt wollte ich hier dann Dinge nehmen, genau. Und jetzt mal wieder rufen. Das dauert jetzt natürlich wieder weil auch nicht was hey. da muss ich bin ich denn jetzt ja gerade hingelaufen oh aber mit der navigation hier in dem spiel das, da werde ich mich nie irgendwie an freunden weil er zoomt doch nicht immer die kamera aus So da komme ich nicht hoch, ne? Nee. Muss wir diesen extraordinären Weg gehen. Oh Gott. Äh Oh Gott, ehrlich. es Was hat eine jetzt noch eine Truhe. Boah. Verarschen, ey. Was ist das? So, macht das Ding auf. Alles klar. Ja. Und los. Okay. Okay, BD. Was ist es? Oh, ist nicht schadet, Material. So, bin ich jetzt hier richtig. Aber das nervt mich ein bisschen, dass man jetzt hier nicht schnell reisen kann. Ich meine, haben schon. Das dauert ganz schön ewig hier, irgendwie von einem Ort zum anderen zu laufen. Aber diese Kreise bedeuten dass da Dinger sind. Äh, so, da ich mich wesentlich irgendwie von ja äh, von Heilkreis zu Heilkreis irgendwie teleportieren könnte, dafür wäre was. Okay. So, bin ich jetzt hier richtig, jetzt muss ich einfach nur dem Weg folgen, ne? Ah, oh ja. Jetzt müssen wir da zu diesem Ort, den ich schon irgendwie voll erkundet hatte. Hey, hey, leck mich doch hm. an hätte gewusst, dass ich den irgendwie in diesen paar nicht erkundet, ja den Ort. so Muss ich hier lang? Da ist irgendwie was Grünes. Oh, hi, na, schon gerade funkspruch boah war. So schnell kann ich doch gar nicht reagieren. Man, also wirst mir schon nicht sehen. Ne? Alles klar. Hm, hm, hm. Was finden wir ihn hier noch? Okay. Ich habe so das Gefühl, wenn ich da runtergehe, kommt irgendwas Dickes. Noch immer erst, macht das schnell. General Giassa, wir haben den Dreadnought der Separatisten schwer beschädigt. Leider gilt dasselbe für unser Schiff. Trotz des Schadens empfehle ich weiterzumachen. Gemeinsam. Sie wissen, ich schrecke vor keinem Kampf zurück. Gemeinsam stark. Mhm. Mm okay. Ja, einmal ein bisschen... Dadurch... Nur oh Gott. Äh, okay, war schon immer da das Ding. Keine Ahnung. So, dann haben wir gewonnen. Da glaube ich ein macht upgrade Da ist irgendwas dickes. Ähm, ja. Musste irgendwas krasses. Tute mir das jetzt nicht an. Direkt, er sieht mich noch. Okay, vielleicht... nein. Oh, zum... Warum verlangsamt er nicht? Komm schon, da werde ich doch schaffen irgendwie. Tu, irgendwie meine ganze Ausdauer hier. Boah. Oh ja klar. Oh, jetzt ganzen bossen ey. Ich hab irgendwann mal erledigen müssen, ja. So wie das ausschaut. Brauche ich mehr AP und mehr Heilung und so. so das Gefühl mehr Macht als drum und dran. Das geht nicht so. Gut, aber das war's dann auch schon für diese Folge, ne? Wo komme ich denn jetzt noch mal raus? Ah, was stand da gerade so, wo bin ich jetzt hier? Äh. Die sind grün. Die waren nicht grün. Also hätte ich da durchkommen können. Ich kam da aber nicht durch. Von Abend